und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 21 der dritten Staffel und sie trägt den Titel Kuscheln. Kuscheln ist ein Gedicht aus dem Jahre 2010 und aus der Kategorie Familie. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und äh, ich finde, wir fangen auch direkt an. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen. Ihr könnt äh, auf meinen sozialen Kanälen herumschwimmen, dort eure Meinung, eure Kritik äh, und Anregungen hinterlassen. Ihr könnt in meinem Blog stöbern, auf meinen Podcast zugreifen und diesen dort kommentieren und... Ähm, wenn ihr wollt, auch abonnieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch äh, spendet. Und äh, ihr könnt natürlich auch auf diesen kleinen Shop, den ich neulich eingerichtet habe, zugreifen. Und Schluss. Mit Diesmal habe ich mal wieder ein Gedicht aus der Kategorie Familie mitgebracht. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass Kuscheln dann wohl für meine Tochter Marie geschrieben wurde. Kuscheln Du legst den Kopf auf meinen Bauch, entspannst dich schnell und ich mach's auch. Dein kleiner Kopf schmiegt sich an, so dass ich dich atmen fühlen kann. Kaum hast du mich auch nur berührt, hab ich schon so viel Glück gespürt. Ich fühle und ich riech dich gern. Du bist meine Sonne, bist mein Stern. Du bist das Beste, das mir je passiert ist. Mein Leben ist bunter, seitdem du darin bist. Für eines habe ich ganz sicher immer Zeit, eine Runde zu kuscheln, nur zu zweit. Kuscheln stammt hier aus dem Jahre 2010. Marie war damals noch recht klein. Wir beide haben damals das gemeinsame Kuscheln sehr genossen. Ein bisschen vermisse ich das ja heute schon, aber natürlich freue ich mich genauso darüber, dass meine Tochter langsam erwachsen wird. Das gehört nun mal zum Leben dazu und ist eine wichtige Aufgabe aller Elternteile. Loslassen. Die Zeit des Kleinkinds kommt zwar nicht zurück, dafür gibt es ganz viele andere tolle Erfahrungen zu machen. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, ihr habt ja auch die neue Erkennungsmelodie der Kategorie Familie heute das erste Mal hören können. Ich hoffe, dass euch auch das gefallen hat und äh, wünsche mir natürlich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop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 you <laughs>